Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Retter Team DX. Wir gehen direkt zu Panzer Aeron hoch, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Sieh mal, Adi, da drüben ist Dick da. Hey, ist alles in Ordnung? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich, ich, ich habe Angst. Hey, ihr da, was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Diktator zu retten. Lass uns sofort frei, Panzeron. Wir könnt ihr es wagen? Es ist doch alles seine Schuld. Seit langer kriege ich kein Auge zu, weil er ständig die Erde rumort. Und das alles nur, weil Rabauken wie er die Wahnsinnige unter der Erde rumbuddeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Zugegeben, in letzter Zeit gab es einige Erdbeben. Ich bezweifle stark, dass Diktator und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still. Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos. Panzeron ist zu aufgebracht, um auf uns zu hören. Wir müssen wohl kämpfen. Ja, also die Cinematics so, also Pseudo-Cinematics ist nice. So, wie ihr seht, mein Magen ist wieder voll und mein ATK auch, meine AP alles. Das ist, damit wir im boss schon richtig loslegen können. Ach komm, der macht jetzt wirklich nur wir Wirbler. Der macht nicht. Komm schon, Durchbruch, ich glaube an dich, du Sau. Ah, eben. Durchbruch hat er nicht nur, da macht's eh wieder Wirbler gleich. Ja klar, macht er gleich Okay, das macht gleich viel Schaden und schon ist er tot. Nice. Da habe ich wohl den kürzeren gezogen. Ich ziehe mich lieber zuerst mal zurück. erstmal mal. Zurück. Ciao. Hey, wir haben Panzer verscheucht. Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt rüberkommen. Ey, ich kann nicht. Ich habe Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Ich warte einen Moment. Oh je. Da geht aber. Das geht aber ganz schön. Da geht es aber ganz schön weiter runter. Man kann hier nicht mal den Boden sehen. Adi, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Hey, ihr seid doch die Magnetilo von neulich. Wir haben hiervon erfahren. Wir retten Dick da aus der Luft. Beep. Halt dich an uns fest. Beep. Bis keine Angst, wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Ja, Yeah, wir sind fertig. Oh, je. Cool. Ja, ich werde mich mit den Tickets wahrscheinlich nicht mehr befassen mit euch zusammen. Ich hatte solche Angst. Ich war schließlich noch nicht so hoch oben. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf der Luft laufen. Füße? Er hat Füße. Hauptsache du bist wieder in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra, hurra. Huch, was war das? Hör ich hier etwas stimmen? Ups, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's, Diktry. Oh, Papa. Diktry, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und das habe ich nur Adi und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Vergesst bitte nicht auch unseren Freunden, dem Magnetil zu danken. Allein hätten wir das nämlich nie und immer geschafft. Oh, wie unhöflich. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch. Das war doch Ehrensache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreier gespannt. Da muss man doch zusammenhalten. Wir Pokémon sind doch letztlich alle eine große Familie. Ich bin beeindruckt. Nochmal vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los. Adi? Gekabor? Vielen Dank. Lebt wohl. Das ist einem Top-Ether enthalten. Heilsamen. 800 Pokédollar. Wir gehen dann auch mal. Beep. Oh, das mal, lauf nicht weg. Was gibt es denn? Ähm, Möchtet ihr uns im Team beitreten? Eurem Team beitreten? Bzz. Ja, immerhin hätten wir unsere letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Rudi? Ja, klar. Zurück zu euch. Was meint ihr? Wollt ihr unserem Retterteam beitreten? Einem Retterteam beitreten? Das klingt nach Spaß. Bip, bip, hurra. Aber wenn ihr uns für, ein für einen Rettungsauftrag benötigt... Müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen können? Hm, naja. Oh. Also nicht. Schade. Dann können wir unserem Retterteam, eurem Retterteam leider nicht beitreten. Bis, bis dann. Das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht, unsere Mitstreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns sonst in, unter die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen Dungeon müssen? Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können, wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten. Hey, ich hab's. Lass uns morgen gemeinsam zum, zum Pokémon-Platz gehen. Da gibt es einen tollen Laden, den Knuddelhof-Camp-Kiosk. Er war niemand. Es war niemand da, als wir letztens daran vorbeiliefen. Aber morgen ist er vielleicht geöffnet. Du weißt schon, der Laden direkt neben der Nobility Card Bank. Er wird von einem Pokémon namens Knuddelhof geführt. Vielleicht bekommen wir da ein paar nützliche Infos. So machen wir's. Morgen schauen wir als erstes den Pokémon-Platz an. <lacht> Natürlich. Zum Amis. Schon wieder. Dieser Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Hm, wer weiß. Mhm. Diesmal habe ich es etwas deutlicher. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte! Bitte erzähl mir mehr! Oh nein, es ist verschwunden. Oh, meine Nase jubelt. Am nächsten Morgen. Morgen, Adi. Da sieht aber jemand müde aus. Bist du heute ein Morgenmuffel? Was? Du hattest in letzter Zeit komische Träume? Was sind denn für Träume? Adi erzählt, gehabt, von seinen Träumen. Hm, verstehe. Du hast doch gesagt, dass du in Wahrheit ein Mensch bist, oder? Da könnte es doch sein, dass... Vielleicht haben die drei mit etwas damit zu tun, wie du ein Pokémon geworden bist. Ich muss dich da was fragen, Adi. Wärst du gerne wieder ein Mensch? Gute Frage. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Wäre ich gerne ein Mensch? Weiß ich nicht. Was hast du denn? Kannst du dich etwa nicht entscheiden? Das glaube ich dir gerne. wir mir zusammen zu sein, ist ja auch bestimmt viel lustiger. Da fällt mir ein, wir hatten doch vor, heute zum Pokémon-Platz zu gehen, oder? Wir wollten herausfinden, wie wir neue Mitglieder aufnehmen können. Worauf warten wir noch? Nichts hier auf zum Pokémon zum Knuddeluff camp kiosk So, zuerst so mal. Hallo, ich lage mal alles. Fuck, mein Bandana hatte ich nicht lagern müssen. Jetzt darf ich es nicht mehr mitnehmen, weil sonst verkaufe ich es. Das brauche ich dringend. Die top ether kann ich schmeißen. Ich habe Top-Elixiere. Top Snellbeeren brauche ich nicht so viel. Die können weg, die können weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das doch, Maximum. Und die Schlafzweige dürfen auch weg. Nein. Dann gucken wir mal ganz kurz, was für ein Item mir Snobilicut gibt, wenn ich das Geld abhebe. Zinneberg kann ich mir direkt verkaufen. Sehr gut. Hi. Alles. Okay, nix dabei heute. Solarstrahl wäre cool für Gekka aber... Ist halt heftig. Ich lasse das mal. Weil eigentlich... Eigentlich ist es schon gut, Solarstrahl. aber ich glaube, das ist scheiße, Tore, ja, ne? Sag mal. Na, naja, ich kaufe. kaufen. 2-1. Das geht zwar so eigentlich. Das ist nicht mal die Hälfte von dem, was ich habe. Ah, wie stark ist denn der? Zeig mal. Boah, der ist heftig. Der ist heftig. Will ich das wirklich? Ja, ich glaube, Gekabor kriegt das hin. Ich glaube auf meinen Boy. An meinen Boy. So. Äh, dann muss Absorber aber weg, weil Pflanze und Pflanze. Ich brauche nur eine Pflanzenattacke. So. Der hat einen Questmarker. Willkommen im Knuddeluf Camp Kiosk. Ach, ist, etwa, ist das etwa euer erster Besuch hier? Ach verstehe. Ihr habt euer Retterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Adresse.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 Ich es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Tada! Meinen Glückwunsch. Ihr habt einen Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon anwerben, denen eines dieser drei Camps zusagt. Wie kann man, wie man neue Pokémon anwerben, wollt ihr von mir wissen? Manchmal freundet man sich mit Pokémon an, gegen die man in Dungeons kämpft. Sie fragen euch danach im Kampf, ob sie ihrem Team beitreten dürfen. Das war's mit meinen Erklärungen, denn probieren geht die studieren. Das wäre schön, wenn sie sich mehr daran halten würden. Wo du schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch den Zugang zum Kraftwerk gewähren? Ich will eurem Retterteam nämlich beitreten. Na gut, heute ist echter ihr Glückstag. Camps, hurra, wir haben Wiss für alle da. Tralala, Camps, hurra. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt nun Zugang zum Kraftwerk. Das Kraftwerk ist jetzt verfügbar. Bibi, pura. Verzeihung, Bibi. Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewohnt, Bibi. Er wünscht sich nämlich nicht, ständig aus seinem Team beizutreten. Würdet ihr meinen Freund bitte in euer Team aufnehmen? Aber klar doch. Schließlich waren wir es ja, die nicht in unserem Team haben wollten. Denn dein Freund ist mehr als willkommen. <lacht> Super, vielen Dank, Bip. Gib dein Bestes und zeig deinem Team keinen Klotz am Bein. Ich werde mein Bestes geben, versprochen. Je. Nein. Ich werde mich im Kraftwerk aufhalten. Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab, Bip. Bis dann, Bip, bip. So, das war's dann. Ja, den Linksray. Können wir Magnetilo mitnehmen? Ich weiß, danke. Und den Rest kaufen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ja, Halsmaul. Halsmaul Gekka-Bohr, meine Fresse. <lacht> Camps erschließen. So, Campliste. Wir können auch nach Pokémon-Listen gehen. Das zeige ich mal kurz. Das ist nämlich, glaube ich, neu. Ne, das gab's schon. So. Und jetzt sehen wir, Fähnchen heißt, ich habe das Camp. Und so kann ich dann dafür sorgen, dass ich zum Beispiel den Abflugwald für Taubsi haben kann. Ich mache das direkt über das Menü. Das war's dann. Wenn ich in die Campliste gehe, kann ich sortieren gemäß Preis. Und dann habe ich die billigsten zuerst. Oh, das sind normalerweise die, die ich zuerst kaufe. So schließe ich mich von unten nach oben auf. Einfach B gedrückt halten, dann labert der ein bisschen schneller. Ja, ja, ja, und los. Ich hol mir direkt mal die Camps, die ich kann, mal zum Anfang. Ah, das ist schon zu teuer, Scheiße. Okay. Nein. Ciao. Und wir gucken uns kurz Jobs an. Weil Jobs geben... Sind wichtig. Die geben später noch wichtige Sachen, weiß ich sammeln ist gut. Ja gut, ich nehme gerade die Seltsam-Hülle mit, in dem Fall. Okay, äh, den kleinen Auftrag werde ich eh nicht machen. Habe ich denn die seltsame hülle schon frei, in dem Fall? Okay. Das Loch wurde zugeschüttet, damit kannst du gerade nichts anfangen. Und das ist das Problem, es ist einfach random dann verschüttet, weil ich über die Knuddelhoff-Base äh, muss und hier jetzt einen Trigger habe. Huch, was ist da los? Gibt es etwas Streit? Bitte helf meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, für Lau arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Hey, was ist denn los hier? Hm? Meinst du den Aufu hier? Paponga hat bittet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Seht ihr den da? Den in der Mitte mit der spitzen Nase. Das ist Tengu er ist der Anführer dieses Retterteams. Sein Team ist ziemlich gierig, da wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Papunge kann einem leid tun, bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment. Was wollt ihr denn hier? Seht nur, das ist Herr Simsala. Das ist Simsala? Hilfsbereitschaft ist nicht gerade deine Stärke, habe ich recht. Um Papungas Freund zu retten, braucht es einen starken Windstoß. Mit Hilfe deiner Blätterfächer sollte das doch ein Kinderspiel für dich sein. Also stell dich nicht so an und helf dem armen Pokémon hier. Ah, na gut, wir kümmern uns darum. Wow, dein Gutes ist jetzt sofort eingewilligt, und zwar ohne Widerworte. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was, du das weißt du nicht, das ist Simsalas Team. Das berühmteste Retterteam weit und breit. Das ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schmelzen bringen. Und hier haben wir Despotar. er ist mächtig stolz auf seinen gepanzten Körper und seine große Kraft. Und da ist der Anführer, Simsola hat macht keine körperlichen Angriffe, er kämpft lieber mit seinen Psychokräften. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt und er hat einen IQ von sage und schreibe 5000. Es heißt, er habe sich alles gemerkt, was je auf der Welt geschehen ist. da gibt dem Team die Anweisungen. Er ist der unbeschrittene Anführer. F vielen Dank. Du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn ich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Wow, diese Ausstrahlung. Dieses Team hat seinen Goldrang nicht ohne Grund, ja, wir sind Mindestens genauso gut. Bald. Huh, was hat er denn? Was ist los? Ach nichts. Alles in Ordnung. Lass uns gehen. Und jetzt habe ich aber echt mit Angst zu tun bekommen. Cool. Puh Adi. Ah, Puh Adi, wir müssen auch so werden wie die. Am besten wir werden viele Pokémon und werden ein Retterteam erster Klasse. Nicht nee, lange ich das verhindern kann. Wow. Am nächsten Morgen. Ach ja klar, wir gehen dann nicht auf Missionen dann, ne? Cool. Guten Morgen, Adi, geben wir wieder alles. Fab, fab. kommt und ich habe keinen Platz für Missionen. Jetzt wird es langsam kritisch. Lass mich mal schauen. Pokémon-Zeitung, extra Regenbogen, Gummis, bla bla bla. Ich weiß. Wir kriegen jetzt sogenannte, also wie die Fähigkeiten im Pokémon halt, kriegen wir über Talente und Fähigkeiten. Ich weiß, danke. Ist uns nichts drin? Ah, nichts. Fuck off. Ich zu Pelipper-Post gehen. Ich gucke immer halt wegen den Belohnungen was es gibt. Klar gibt, klar, gibt es kleineren Goldband für Geld, ne? Dankeschön. Ah, ich will das Regenbogen-Gummi. Muntersamen brauche ich nicht. Ich muss zwei Slots freikriegen. Ich schmeiße dich mal raus trotzdem. Dann nehme ich das Gold an und... Wenn ich eh schon dahin gehe. So, du gibst mir jetzt wieder was, weil ich abhebe. Weil ich einzahle anscheinend. Cool. Das war sogar ein gutes Item. So. Nicht behalte es direkt. Ich nehme ein Kraftbandana mit und lege es vielleicht diesmal nicht wieder ab. Vier Äpfel, einfach zur Sicherheit. Zweimal Top-Elixier. Top Drei Sinelbären. Und zwei mini zusammen damit ich drei dabei habe. Ein Fleeorb wie immer. Und das war's. Ciao. Ja. Und ja, ich weiß, es steht dann da, ja, wir können die Gummis mit Magnetilo teilen. Aber das machen wir nicht. Weil Magnetilo ist mir so egal. <lacht> ich esse jetzt Gummi. Und jetzt stellt euch vor, je mehr Teams ich äh, dabei habe, desto mehr wollen gegnerische Pokémon dabei sein. Und es fühlt sich voll fancy an, das zu haben, aber jeder kriegt das. <lacht> Nur mal so. <lacht> äh, Blitzfänger ist übrigens meine Fähigkeit, zieht Elektroattacken vom Gegner in denselben Raum auf sich und steigert so seinen Spezialangriff. Dann würde ich gern noch geckerborn gummi geben, weil der hat noch gar kein Talent. Der kann einfach gar nichts. Ja okay, es ist, ist nicht schlecht eigentlich. Aha. Aha, ne, wir behalten Magenfülle. Ist dann doch besser als, als Gruppenschutz. Äh, und ja, ein bisschen Werte boosten. Ja, meine Spezialdefense ist noch ein bisschen hoch, das ist schon cool. Ja, und hier kann ich jetzt jederzeit meinen Spitznamen ändern später. Und ich kann mich selbst als Favorit markieren später. Oder auch jetzt schon, aber brauche ich nicht. Äh, und hier haben wir eine Liste, wo ich direkt äh, die Pokémon anschauen kann. Das, übrigens. das war auf Y, glaube ich. Ne, X. Dann kann ich gucken, welche Pokémon ich habe. Ich kann sie sortieren. Ich kann das Bild anschauen. Und wir aber schon gesegnet haben, wir gehen ins Kraftwerk ist das Kraftwerk jetzt einfach ein Bild. Wir können da nicht mehr drin rumlaufen. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Es sieht schon cool aus, aber irgendwie fand ich es cool, dass man da aufm, auf der Map rumlaufen konnte. So, jetzt müsste die Seltsamhöhle aufgegangen sein. Jawohl. Niemand weiß, wie tief die genau ist. Oh, beim Stahlberg ist ein Boss. Galoppa. Der läuft jetzt einmal rum. Das richtig starken gibt richtig gute Items, wenn wir die besiegen. So. Ich nehme jetzt das Team. Ich kenne das. Okay. Team aufstellen heißt, ich wähle jetzt einen Slot und kann damit dann Magnetilo ins Team nehmen. Danke. Äh, ich kann hier auch mehr als ein Team registrieren später. Ich krieg dann auch noch mehr. Dann würde ich gerne, dass du das Kraftbandana kriegst. Und ansonsten nichts zum Tragen dabei. Hier kann ich nochmal auf Items und Geld zugreifen, dass ich die lagern und mitnehmen könnte, wenn ich noch brauche. Wenn das alles gemacht ist, dann brechen wir auf. In die Seltsam Höhle, Den neuen Dungeon, den wir früher nicht so leicht gekriegt haben. Wenn wir jetzt jemanden auf die Fresse hauen, will der unbedingt mit dabei sein. Nicht immer, keine Sorge. Mensch, Gekka-Bock, okay, kill nicht alle. Boah, die haben schon viel KP. Ja, klar mische ich jetzt Magnetilo auch noch mit ein. Ich muss gucken, wie sich Magnetilo entwickelt dann. Weil äh, hier würde ich dann doch, weil es so viel einfacher ist, auf den Living Dex gehen eigentlich. Nice. Nein, nein, nein, nicht du. Verpiss dich. So, ich wollte eigentlich nur noch den Gehen wir okay, weiter. Ah, eben. Ich habe jetzt sieben Missionen hier drin. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Weil wir wissen nicht, wie hoch der genau ist. Also ich würde nach äh, Ebene 7 nicht abbrechen, sondern einfach weitermachen. Oh, stimmt, der haut alle. Ups. So, Zubat möchte zu mir kommen. Äh, ich kann ihn jetzt trotzdem mitnehmen. Es ist einfach so, dass er am Ende rausgeschmissen wird. Und es gibt ein Item, das dafür sorgt, dass... Ja, okay, so dass ich zum Knuddeluff äh, verbinden kann im Dungeon drin. Wenn ich genug Geld dabei habe, kann ich dann auch noch Areale kaufen. Das mache ich aber nicht. Weil das Knuddeluff gibt ein bisschen Cash. Und sind wir ehrlich, ist es nicht schwer, hier Pokémon anzufreunden, dass die mitkommen. Also von da. Oh. Ja, wie ihr seht, es ist nicht nur, ich muss das Areal haben, dass die mitkämpfen. Sondern die kommen jetzt mit und am Ende kriege ich eine Belohnung von denen, weil die sich so gefreut haben, dass sie mit mir mitdurften. Dass die mir danken. Klingt bescheuert, ist es auch, aber das machen sie. Und wir gehen weiter. Ja eben, also das Spiel wurde schon recht verändert und wir haben keine Partygröße mehr von 4, wie ihr es seht, sondern 8. Ich darf nur 3 mitnehmen, wie bisher auch, aber 8 ist das Maximum. Ich nehme mit. Ich muss mir noch irgendwann eine Liste schreiben mit Viechern, die ich habe. damit ich meinen Living Decks ein bisschen übersichtlicher habe. dann. Ah ja, klar, hast du jetzt keinen AP mehr, ne? So. Ich habe dann sein, äh, Gebiet wahrscheinlich hier eh noch nicht. Trifft auch mal jemand? Außer du? Sorry, aber ich will nicht, dass Nidoran verreckt. Nidoran, verpiss dich. Du, du kämpfst einfach nicht. Hör auf. So. Es ist mir egal, wenn Magnetil oder so drauf geht. Die gehen einfach zurück in die Base, aber bei Nidoran muss ich ein Item verwenden, weil das meine Mission ist. Mm -hmm. Nice. Wow, das war ein Critical. Whatever, wir lassen ihn laufen. Ah, da unten war das Pfiffchen, deswegen. Äh, wir warten noch. Äh, wir suchen jetzt das Item. Da ist ein großer Apfel. Ja, jetzt muss ich warten. Aha. Ich brenne nicht weiß, danke. Leck mich. war halt Pech. Ja, stimmt Feuer macht ein bisschen mehr Schaden, stimmt. Nö, nee, nee, du machst das schon, ich glaube an dich. Ciao. So. Sieht doch ganz stabil aus bis jetzt. Und es ist jedes Mal so, diese Mission, bei denen ich bestimmte Items mitbringen muss, die Items liegen immer im Dungeon rum. Ja, los, weiter. Einfach draufhauen. Äh, ja, klar, Solarstrahl. Vielleicht war das die dumme Idee, bis ich Rasierblatt habe, geht. aber. Ich glaube, Rasierblatt ist besser. So, Magnetilo bekommt Level 8, das ist auch ganz okay. Gut, haben wir drüber geredet. Ich glaube, die Seltsamhöhe hat um die 12 Ebenen rum. Oh, ne, das ist ein Boss. Ein Boss oder Onyx. Onyx. Ja gut, das geht natürlich auch. Und ich sollte einfach scheiße viel Leben eigentlich. Der haut einen Solarstrahl raus, ist nicht mehr schön. Alter, das Ding hat Range, das ist geil. Und dann vom Wirbler, bis der wieder leer ist. Oh. Ups. Ja, ich bin kein Fan vom Wirbler, ich würde den ziemlich schnell loswerden. Kopfnuss würde ich gerne ersetzen. Äh, ich werde mein Moveset halt dann anpassen, sobald ich kann. Dasselbe mit meinem Partner. Ich werde es so on the fly machen, wenn ich äh, TMs finde, die gut sind. Oder doch Level-ups, vor allem TMs werden da ziemlich helfen. Das ist sogar noch ein Nebula. Wie geil. Aber das ist, äh, Haunted Mensch, das, äh, ich glaube, das braucht ein Spukhaus. Äh, wo ist denn. Solarstrahl? Kann ich vielleicht. Ich drücke gar nichts, das ist das Problem. Ich fresse gerade irgendwelche Items. Also, dieser Doppelhypnosebonus ist einfach richtig gemein. Have fun. Oh. <lacht> ah, dieser Doppelhypnose-Effekt ist ja neu. ist recht gemein, dass man da unter fremder Kontrolle steht. Alter, der hat mich jetzt gerade richtig getrollt, das Arschloch. Ja, das Krebskor. Ach, leck mich. Ah, ich kann mich ja nicht bewegen. Ich sterbe es denn gleich. Das Dungeon ist recht heavy. Hab ich den. Ich dachte, ich habe den einfacher gehabt. Vielleicht irre ich mich auch gerade. Ich glaube. Ich glaube, ich Ich glaube, das war doch nicht so einfach. nichts, was auf Range geht. ne? Ach, leck mich doch. Ich benutze jetzt Reiz. Wir gehen hier raus. Der Dungeon ist mir echt zu blöd so. Ciao Jungs. Ah ja, die werden dann äh, halt zurückgelassen trotzdem. Erfolgreich abgeschlossen natürlich. Nee, ich glaube, dann habe ich wirklich später gemacht erst. wird gibt mir Cash und Paras auch. Kann gut sein, dass ich den wirklich erst später gemacht habe. Weil ich weiß, ich hatte da nicht so Probleme eigentlich. Ist egal, wir kriegen EP. So, ja, also das war Wir kriegen hier diesen EP-Boost. Ich hab dir doch perfekte Apfel... Ich habe dem doch einen perfekten Apfel gebracht. Dieses kriege ich von dem zwei wird zurück als Belohnung. Das macht ja gar keinen Sinn. Egal. Ja, auf jeden Fall ist mein Ziel eigentlich, diesen Rang hier zu füllen. Aus äh, verschiedenen Gründen. Weil wir kriegen sehr viele Belohnungen dafür, dass wir das machen. Sehr viele Boni, die wir sonst nicht haben. Also es bringt uns Vorteile im Spiel. Und mehr Platz für Missionen natürlich, mehr Platz für Items. Also jetzt wissen wir, die seltsame Höhle, die ist scheiße. Aus irgendeinem Grund ist die gut. Ich hatte die wirklich einfach im Kopf, aber es kann wirklich auch sein, dass ich die erst später gemacht habe. Oder ich habe mich zwischendurch gelevelt. Ja, passt. So, wir gehen kurz zu Pelippa und dann beende ich die Folge. Ich mache zwischendurch kurz mit den Intensivtickets dem von ein bisschen Training. Weil irgendwie würde ich schon gerne die Seltsamhöhle schaffen. Aber ich denke, wir sollten vielleicht auch kurz einen kleinen, um den Goldband zu holen. Also, ich habe keine andere Mission da. Ich nehme die drei von der Seltsamhöhle an, außer... Nein, ich brauche die. Etwas Besonderes heißt, ich kriege den Auftraggeber als... ...Belohnung. Dich brauche ich nicht. Nein, nicht zurückstellen, abbrechen. Ablehnen da. Genau, wird der Auftraggeber zu deinem Mitstreiter da benötigst du den... Achso, ich muss also zuerst etwas haben, womit ich kit versorgen kann... Das wird dann meine nächste Aufgabe. Gucken kurz, machen wir das nochmal. Dann vergesse ich es nicht. Wo gehört Elekid denn hin? Nein, fuck, das falsch. Tada. So. Camper schließen mit Pokémon-Liste. Jetzt muss ich nur noch... Da ist Elekid. Achso, Kraftwerk. Den, den habe ich schon. Cool. Cool. Dann hat sich ja das schon. Alles klar, äh, dann mache ich kurz Inventory Management, gehe shoppen, gehe auf die Bank und gehe dann die Intensiv-Tickets verlochen für Level. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Arthur und alles Puppen mit Ich hoffe, euch hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!